Auch online spielst du Easy Peasy Lemon Squeezy auf 5 Walzen mit bis zu 20 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes und die Anzahl der Gewinnlinien. Star Games kannst du online mit echtem Geld spielen. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuch uns auf casinoverdiener.com.